Du, was meinst? Wie weit geht so ein Wattestäbchen beim Emil ins Nosenloch Und rein? Und da stehst du dich! Ja, aber der Emil kann ja das nicht allein nicht machen. Sag mal, pass ja auf, sonst kriegst du das nicht mehr raus. Üb ja nur. Ja, das hab ich auch. Zusammen mit meiner Tochter. Wir haben etwas wer weiter reingekriegt. Ich hab gewonnen. Das hört sich schmerzhaft an. <lacht> du hast ja gar keine Ahnung, das Staubel ist da drin irgendwo verloren gegangen. Naja, genug Platz ist da ja. Du musst gerade reden, verstehst Wenn wir das anschauen, hast du Platz für mehrere Hunderter Boxen. Wie auch immer, hat es nicht geheißen, da soll man noch Fachpersonal zubelassen. Geh Ufer, heutzutage muss das Kunde ja sowieso schon alles selber machen, verstehst Eigenverantwortung eben und das meiste geht eh schon online. Herzlich willkommen bei der Beurteilung Ihrer Kreditfähigkeit. Wofür suchen Sie an? Für eine Heizung und es ist dringend. Gut, danke. Geben Sie bitte den Betrag, den Sie benötigen, sowie Ihre bisherigen Heizkosten der letzten zehn Jahre ein. Bestätigen Sie anschließend mit Enter. Gut, danke. Um den Kreditantrag korrekt auszufüllen und anschließend abschicken zu können, benötigen wir noch ein paar Informationen. Was machen Sie beruflich? Ich bin Künstler. Schauspieler, um genau zu sein. Hallo? Hallo? Ihren Kreditantrag kann leider nicht stattgegeben werden. Danke für Ihre Anfrage und wir freuen uns, wenn Sie unsere Services auch weiterhin in Anspruch nehmen. Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir wünschen noch einen schönen Tag. Danke. Jo, die Sachen kenne ich. Aber meistens kommt man da nicht weiter, weil das alles so unglaublich benutzerfreundlich programmiert ist. Von selbsterklärend sind wir doch weit weg. Ja, aber dafür gibt es ja die Erklärvideos. Die sind gar nicht so schlecht. Ge diese von Firmen selber billig produzierten, mit flotter Musik hinterlegten Bild-für-Bild-Anleitungen kannst du aber erst recht vergessen. Ja, die meine aber nicht, Hofer. Ich meine die Videos, die von Nutzern für Nutzer gemacht werden. In meinem heutigen Tutorial zeige ich euch, wie ihr eine Herzklappenoperation ganz einfach selbstständig und ohne fremde Hilfe durchführen könnt. Als erstes macht ihr euch mal obenrum frei. Dann nehmt ihr die Spritze mit dem Betäubungsmittel. Prüft zuerst, ob auch was in der Spritze drin ist. Dann führt die Nadel vorsichtig in eine Vene ein. Jetzt drückt ihr den gesamten Inhalt der Spritze in die Vene. Wartet kurz, bis die Wirkung einsetzt. Am besten legt ihr euch dazu hin. Dann funktioniert der Rest auch viel leichter. Jetzt nehmt ihr das Kaldell und setzt einen geraden Schnitt senkrecht von oben nach unten genau über dem Herzen. Mein Tipp wenn ihr dabei einen Spiegel zu Hilfe nehmt, gelingt euch der Schnitt exakt an der richtigen Stelle und ihr könnt den Spreizer richtig einsetzen und kommt so auch gleich ans Herz ran. Na gut, alles sollte man vielleicht dann nicht unbedingt daheim allein ausprobieren, aber so also ganz prinzipiell sind da schon ein paar brauchbare Sachen dabei. Ja, ich muss zugeben, ich habe da auch schon ein paar interessante Sachen entdeckt. Echt? Dazu Nein, ich mag da eigentlich nicht so drüber reden. Ach, komm schon, Hofer, jetzt es nicht so spannend. Nachdem wir im Supermarkt alles, was wir brauchen, besorgt haben, können wir jetzt mit dem Mischen des Sprengstoffs beginnen. Als erstes nehmen wir das Spülmittel und leeren den gesamten Inhalt in den bereitgestellten Topf. Haufer, sag einmal, was hast du denn vor? Die Maulwurfhügel im Garten wollte ich wegsprengen und den Maulwurf gleich mit. Ja, ja und? Hat es funktioniert? Ja, der Maulwurf ist wahrscheinlich weg. Das Loch ist ein bisschen groß geworden, aber dafür haben wir jetzt einen Swimmingpool. Toi, toi, toi.